Herzlich Willkommen in der Lo to Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Cannabis? Teil 2. Vision. Und die schlechten Seiten. Ich kannte einen einzigen. Nein, stimmt nicht. Ich lüge. Ich kannte zwei Personen mit einer Psychose. In meinem ganzen Leben habe ich nur zwei kennengelernt, die mal dieses Problem dann hatten. Aufgrund von Drogen. Drogeninduzierte Psychose nennt man das dann in der Fachsprache wohl. Bei dem einen war man sich nicht ganz sicher, weil er sagt, also wir haben, äh, wir hatten eine Zeit lang richtig starke LSD-Trips. Die hießen weiße Mikros. Wer die kennt, der weiß das, die äh, halbe von denen für einen alleine ist schon sehr schwer zu verkraften. Ich habe einmal einen halben genommen, und das war ein 48-Stunden-lang-Trip. Ich war 48 Stunden drauf, 12 Stunden lang richtig brutal und dann hat es endlich nachgelassen. 24. Entschuldigung, ich übertreibe wieder. 24 Stunden waren das. Die ersten 12 waren richtig brutal. Die gingen immer nur bergauf, immer stärker, immer stärker. Die Wellen, die gekommen sind, waren immer heftiger. Und dann hat es endlich wieder nachlassen, aber genauso langsam und zähl, weil Wir haben auch noch gekifft dazu und das jedes Mal, wenn du einen Joint raus zu LSD, verstärkst das Ganze noch einmal. Und diese Teile gab es halt dann mal wieder auf dem Markt. Ich habe zu der Zeit keine Trips genommen. Und äh, mein Freund damals, also ein Freund von mir, der hatte die und der hat die auch genommen und die haben ja gefeiert drauf und es war alles okay und so weiter. Und dann ist er nach Italien in Urlaub gefahren für zwei Wochen. Und als er wieder kam, hat er schon erzählt, hey, boah, voll übel, da gab es halt überhaupt nichts zum Kiffen, ey, und ich musste die ganze Zeit nüchtern sein, und bläh. und äh, zu der Zeit gab es dann auch noch ein richtig krasses Hasch, also richtig starkes. Und jetzt glaube ich ganz einfach nicht, dass er, weil der hat immer, immer gekifft, dass der eine Psychose vom Kiffen gekriegt hat. Er hatte eine Psychose aber er hat auch als DJ gearbeitet in einem Club und ich glaube, jemand hat ihn in sein Getränk einen Trip geschmissen oder sonst irgendwie einen Trip untergejubelt. Ey, das kann unmöglich sein und zwar bin ich mir sicher, ich habe den danach später dann auch in der, in der äh, Heilanstalt da in Ha besucht und er wollte doch immer was zum Kiffen haben, habe ich auch schon mal erzählt, die Geschichte und ich habe nichts gegeben und als er dann wieder raus war hat er noch Haldol nehmen müssen. Und das äh, hat halt den, den Spitznamen in München immer gehabt, eine Betonspritze, oder den haben sie betoniert. Ja, da lief der Sapper aus dem Mund raus, und er hatte halt motorisch echt Schwierigkeiten. Und auch mit dem logischen Denken, Ich konnte mal auch alles beschreiben. Sagte, hey Ernst, das ist so krass, ich komme mich nicht richtig, das ist alles steif und das ist alles blöd, und ich komme nicht richtig, und ich, ich würde so gerne wieder rauchen. Ich so, spinnst du, du kriegst schon ja dieses Zeug, her und dann Alter, wenn ja, er das jetzt abgesetzt hat, das Haldol, war da wieder ganz normal, aber richtig halt deprimiert die ganze Zeit. ich sage pass auf Randy, jetzt sage ich seinen Namen, was soll's, Randy, habe ich gesagt. pass auf Randy, gibt da was, aber bitte, ganz soft und ganz langsam, und ich hatte verschiedene Sorten, ich hatte eine helle Platte und eine dunkle Platte, und die dunkle Platte war richtig krass, das war so ein Haschgemisch und das andere war der ganz normale helle marokkanische Platte. Und von der habe ich ihm was gegeben. Kaum war der Mann Stone, war er wieder, wieder alte. Da war wieder, wieder alte. Voll lustig und ja, wir haben gelacht und, und wieder die Sprüche gerissen wie früher. Und ja, nichts von einer Psychose, gar nichts. Er war sich auch sicher, dass das nicht sein kann. Und er Ja, aber er, wisst ihr, das Krasse war, er war DJ. Und er war sehr bekannt in München. Und da war es dann so, dass er nicht mehr auflegen konnte. Er konnte keine, keine Mixer mehr machen. Es hat nicht mehr funktioniert. Da habe ich ihm meine 12 10 und und ein Mischpult, damit er da wieder reinkommt. Und netterweise hat er, äh, ich sage einfach bloß den Vornamen, Murat heißt er, der hat ihm die Chance gegeben, wieder aufzulegen, wieder, wieder Geld zu verdienen, weil Randy in einem normalen Job <lacht>, unmöglich vorzustellen. Randy war ein DJ, er war ein Hip-Hop-DJ. Und der hat damals schon in die 80er Jahre äh, Sound gemacht, gescratcht und alles. Das, <lacht> das hat ihm keiner mehr nachmachen können. Also niemand kommt an den Mann ran, weil das ist halt so ein geiler Flower, was der da drauf hatte, wenn er stoned war. Mhm. Er hat auch gekokst, ja, er war Polytox, so wie ich zu dem Zeitpunkt, als wir uns gekannt haben. Aber das Heroin hatten halt dann zugrunde gerichtet. Aber darum geht es halt nicht. Es geht mir jetzt gerade mal darum, dass das Cannabis halt auch schlechte Seiten haben kann. Wir waren alle extrem süchtig. Wir hatten halt nicht immer große Auswahl. Wir mussten halt nehmen, was wir kriegen konnten. Und erst später, nach dieser Aktion, als Randy schon gar nicht mehr gelebt hat, bin ich erst nach Holland gefahren und habe geholt. Davor nicht. Davor haben wir uns in Deutschland immer irgendwo was gekauft und haben das halt kleinweise verkauft. Und erst dass die harten Sachen kamen, ist also alles kaputt gegangen. Ja. Und ich weiß auch ganz genau, woher das erst gehabt hat immer. Ja. Vom Herald habe ich euch auch schon erzählt. Letztens habe ich seinen Bruder auf Facebook gesehen. Arme oh, Sauer, ich habe genauso fertig aus, wie ich ihn in Erinnerung habe. Und das ist schon 30 Jahre her. Ja. Oder? Ja, fast 30 Jahre. Ey, weißt du, um den geht's mir aber nicht, weil er war eigentlich zu mir immer ganz korrekt, bloß der Bruder nicht, aber der hat halt auch immer krass gebracht. Leuten irgendwie Trips ins Getränk werfen oder extrem draufbringen, voll gierig machen und dann das ganze Geld abnehmen, da war der Spezialist drin. Ein richtig linke Säger und skrupellos und alles. Und ich glaube, wenn der die Möglichkeit hätte und nicht selber so gierig wäre, dass er Leute abzockt. Der wäre derjenige gewesen, der München in der Crackhölle verwandeln hätte können. Er hat es ja probiert, er hat es halt nur so dumm gewesen, dass er den Leuten gezeigt hat, wie man aus Cookering das macht. Statt, dass er ihnen fertige Steine verkauft wo man es halt dann ganz schnell alle draufbringen kann. Aber ist auch egal. Gibt mir nichts mehr an. Ist alles so lange her. Nur da reinrutschen. Diese Gleichgültigkeit die man früher dem Cannabis immer zugesagt hat. Die gibt es halt tatsächlich gar. Und zwar, wenn du halt immer diese Sorten davon, was wir damals gehabt haben, raust, dann ist da alles so egal. Da ist dir das auch wurscht, ob da Leute sitzen, die was anders nehmen, wenn da eine Session ist irgendwo. Ja? Weil du kannst da draußen auf gar keinen Fall konsumieren, weil da sind ja überall Polizei unterwegs in München. Also musst du ja immer irgendwo in der Wohnung sein, wo offene Szene ist nicht. Und da lernst du halt dann auch immer zwangsläufig, welche kennen die was anderes konsumieren. Und irgendwann einmal probierst du es ja halt doch einmal aus. Und das ist halt das Problem, was das Cannabis mit sich bringt. Dort man ein bisschen eine Gleichgültigkeit hat und auch eine Neugierde entwickelt. Aber die könnte man ganz schnell verhindern, dass man verstärkt das umsteigt, wenn man es legal kriegen könnte. Ich merke selber, dass, seit ich das legal aus der Apotheke beziehen kann, habe ich überhaupt kein Interesse, irgendwie was anderes zu konsumieren. Ich habe meinen Tilidin-Konsum, äh, also die, ich muss Tilidin gegen meine Schmerzen nehmen, runtergeschraubt von 600 Milligramm auf 200 Milligramm am Tag. Und zweimal am Tag nehme ich 100. Früher habe ich dreimal am Tag 200 genommen, damit ich überhaupt äh, funktionieren habe können. Aber diese Nebenwirkungen davon sind halt einfach auch grauenvoll. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit Cannabis und 100 Milligramm. Ja, ist so. Vielleicht, wenn ich noch äh, andere Sorten ausprobiere, bleibt finde ich ja eine, wo ich es irgendwann mal ganz bleiben lassen kann. Das wird zu der Chemiefirma nicht passen, aber mir passt das. Ja. Das wäre halt dann die dritte Seite von Cannabis, gell? die medizinische und unsere Drogenbeauftragte, die echt allen Ernstes erzählen will, dass das zwei unterschiedliche Sorten sind. Die in der, in der Apotheke erhältlichen und die vom Schwarzmarkt das sind sie nicht, sind komplett dieselben. Nur sind die einen reguliert und die anderen nicht. Das heißt, die Unregulierten, dann bist du auf, äh, beim Schwarzmarkt halt darauf angewiesen, dass du Glück hast, jemanden zu finden, der dir ungestrecktes und ungeschütteltes Material gibt. Ansonsten hast du immer das Nachsehen und zahlst drauf. Vor allem Ding, wenn du es in irgendeinem Park kaufen musst, wo da der allerletzte Mist angeboten wird. Da musst du extremstes Glück haben, dass du da mal rauskriegst, was da wirklich hilft. Ja. Und das soll es auch für heute wieder gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zu Cannabis, entweder zum Positiven dann im Teil 1 oder zum Negativen dann in Teil 2, schreibt es uns einfach unten drunter. gleich gibt es ja mal Teil 3. Bis dahin, Peace out.